Also ich finde spannend, finde ich ABB, Schneider Electric und äh, BKW ist sicher auch ein Thema. Ich finde, da haben wir grundsätzliche Unterschiede im Geschäftsmodell. Oder? BKW ist ein Betreiber, also der stellt die Energie her, dem gehören Ressourcen. ABB und Schneider Electric sind beides Maschinenbauer. Das, das sind Betreiben, unterschiedliche Themen, klar. Genau, sind klar. die unterschiedliche Themen und im Betreib bin ich nicht so sicher. Die Preise gehen zwar rauf, ja, aber ob die Gewinne auch raufgehen, ist eine zweite Frage. Könnte sein, Also wenn ein Unternehmen über eigene Ressourcen verfügt, also Wasser zum Beispiel, dann steigt natürlich die Ertragskraft massiv mit dem steigenden äh, Strompreis. Und das ist ein Szenario, das ich sehr vernünftig finde. Dass der Strompreis steigen wird, das finde ich sehr plausibel. Und deshalb könnte wirklich auch BKW eine spannende Sache sein. Ich habe auch vielleicht als Abschluss meiner Meinung, ich habe auch... Äh, kurz geschaut, ob ich die KGHM äh, in Polen traden kann bei Saxo Und das kann man. Äh, das Problem ist, die Währung ist PLN. Ich nehme an, Polen hat ihre eigene Währung, oder? Sloty, ja. Also, Lottie, ja. Da, da geht einfach, oder wenn man die, die Aktie kauft, geht, geht ein Prozent verloren. Das ist so, wegen der Umwechslungskursen. Und vielleicht mit Sloty sogar noch mehr. Und wenn man eine Dividende kriegt, äh, dann geht nochmals, ein, äh, geht, geht nochmals äh, dieses vermutlich 1 oder zwei Prozent verloren durch die Umwandlung wieder in Euro oder in Schweizer Franken. Ich finde das spannend, weil ich, ich glaube jetzt momentan an Polen. Also ich habe den Eindruck, die haben sich in dieser Krise sehr gut verhalten und sind zu einem sehr starken Partner für Europa geworden. Und das äh, wird einerseits belohnt durch mehr Sicherheit, das sieht man schon, das wurde schon committed, aber es wird vermutlich auch belohnt durch ein viel besseres Standing von Polen. Und die haben ja gute Leute, oder? nicht zuletzt ist mein Urgroßvater aus Polen, <lacht> ist auch ein Flüchtling übrigens, der ging dann an den Hof in Wien und musste zum Katholizismus konvertieren, damit er überhaupt als Engineer arbeiten kann. Also irgendwie habe ich noch eine Verbindung zu Polen. KGHM. Ja. Ja, ist super Value-Ränge, also wirklich äh, sehr günstig für, für das, was sie sind. Und auch schöne Wachstumsränge, also das liegt daran, dass das vermutlich nicht auf dem Radar ist. ist eine spannende Sache, weil Polen mit, diesem, mit diesen Ereignissen in den letzten Wochen wird Polen viel wichtiger werden für Europa. Zu Polen ich habe mit Polen gearbeitet, in der IT hat es ja viele, oder? Und was ich schon vorher gehört habe, schon vor zwei Jahren, ist einfach, ganz viele Polen, also IT-Leute gehen auch zurück. Genau, das ist auch gut. Die Jobs gut. schon so gut dort sind und so viele, also das war wie früher, ja. wie vor 30 Jahren in der Schweiz, oder? Ich konnte jeder einfach sagen, ich gehe, und da waren schon fünf Jobs wieder da, oder? Also ich denke ich, <lacht> Polen ist schon am Kommen, jetzt aus dieser Sicht. Ja, super, super. Das ist wirklich gut. He? Also, ich finde das eine super spannende Sache. Danke, dass ihr das herausgefunden habt. Also, ich glaube, ich kaufe das, ehrlich gesagt. Sie überzeugt mich. Probier es mal. <Musik>